Ja, herzlich willkommen zu dem Seminar über den Heiligen Geist. Bevor wir zum Thema kommen, ich, ich sehe eigentlich sehr schlecht von hier, ich weiß nicht, wer da ist und wer nicht. Wir haben auch Leute außerhalb der Begegnungskirche eingeladen. Also falls es jemanden gibt hier, der zum ersten Mal kommt oder kommt wegen Juden für Jesus, herzlich willkommen. Ich habe wie üblich, also ihr kennt mich mittlerweile, die, die mehrmals schon bei Seminaren oder solchen Events gewesen sind. Ich bringe immer meine Bücher mit. Sie sind zwar nicht meine Bücher, ich habe sie nicht geschrieben, aber ähm, guck mal nach dem Seminar. Es gibt laute tolle Sachen dort, äh, einige Flyer, Rundbrief und so weiter und so fort. Und wenn du noch nicht unseren Rundbrief bekommst, dann bitte füll die Antwortkarte aus da steht es da und das kannst du auch äh, einfach im Korb da liegen lassen. Ähm, wir brauchen eure Gebete, sodass wir unsere Arbeit machen können. Vor allem in dieser Corona-Zeit. Ähm, alle denken wahrscheinlich über, wie wird es sein in dem kommenden Monat? Gibt es wieder einen Lock Lockdown oder nicht? Äh, aber wie Paul das so schön gesagt hat, warten wir mal ab und wir brauchen Weisheit. Und Gott sei Dank haben wir eine gute Quelle. Und jetzt kommen wir zum Thema, äh, zu dem Thema vom heutigen Abend. Und ich muss sagen, als ich das vorbereitet habe, hatte ich ziemlich viel Angst, über den Heiligen Geist zu sprechen. Und ich erkläre mich oder ich kläre euch warum. Das ist ein hochheiliges Thema. Wir reden heute Abend über Gott selber, über Gottes Essenz, wer er ist, wie er ist, wie er agiert in der Welt. Das ist keine theologische Übung oder so. Wir reden über unser Schöpfer. Und das war so gegenwärtig für mich diese Idee, ich muss sehr aufpassen, was ich sage, weil ich rede hier von meinem Gott, von dem Schöpfer, von allem. Und da bin ich zum Thema gekommen mit viel Respekt und mit viel Ehrfurcht, weil wir reden über Gottes Wesen, wer er ist. Es ist witzig, irgendwie, ich rede heute Abend über jemanden, den ich gut kenne, den ihr auch gut kennt, den Heiligen Geist. Wenn du, wenn du Jesus in deinem Leben eingeladen hast, dann lebt er ja in dir. Du kennst ihn gut. Aber trotzdem, in diesem... Fleisch in diesem Körper können wir ihn nie hundertprozentig kennen, so wie er ist. Da müssen wir abwarten. Da müssen wir abwarten. Dann werden wir erkennen, wie wir erkennt worden sind, sagt die Bibel. Ich finde im Moment, wenn wir über Gottes Essenz sprechen, wer er ist und wie er ist, ist es ein bisschen wie, wenn ich zum Beispiel einem Hund über Quantenmechanik erklären sollte. Ich, ich verstehe Quantenmechanik gar nicht, also... Geschweige denn, dass ich das erklären könnte an einem Hund. Aber es ist ungefähr so ähnlich. Und das mag ich ganz am Anfang sagen. Für mich, ich lerne, ich habe so viel gelernt durch die Vorbereitung von diesem Seminar. Und heute Abend möchte ich angucken, wer ist genau dieser Heilige Geist? Was tut er? Ist er derselbe im Alten und im Neuen Testament? Und was hat er mit uns zu tun? Denn letztendlich, wie ich gesagt habe, das ist keine theologische übung das muss mehr sein das muss mehr sein also warum geist habt ihr euch mal äh, gewundert warum heißt er der heilige geist warum nicht der heilige irgendetwas anders heilige seele Übrigens im Ungarischen heißt er tatsächlich, der heilige Seele, das hat was zu tun mit einer falschen Übersetzung. Das ist ein ganz anderes Thema, aber sehr, sehr interessant trotzdem. Also warum Geist? Also mit, mit Geist können wir sehr, sehr wenig, glaube ich, anfangen hier im Westen, im 21. Jahrhundert, mit was ist ein Geist? Gott sei Dank haben wir die hebräische Urtext. Geist auf Hebräisch heißt Ruach. Ruach, ein schönes Wort zu sagen am Anfang, wenn man aufweckt, Ruach, dann kommt das Ganze raus. Und Ruach bedeutet nicht nur Geist, sondern auch Wind oder Atem oder Atemzug. Und die Idee dahinter ist das Wesentliche, das Wesentliche fürs Leben. Wenn wir vielleicht über Wind denken oder nachdenken, Wind spielt in unserer Kultur nicht wirklich so eine Rolle. Nicht wie im Nahen Osten. Im Nahen Osten wirkt Wind auf das ganze Klima, auf die ganze Ernte. Wind bringt Plagen wie Heuschrecken, sie kommen mit dem Wind. Tornados sind natürlich eine riesige Bedrohung in einigen Teilen von der Welt. Also wenn wir über Wind denken, vielleicht denken wir an eine, an eine Drache vielleicht, oh schön, aber Wind hat eine Kraft dabei. Wind hat eine Kraft und für das jüdische Volk und für die, die im Nahen Osten gelebt haben zu dieser Zeit, die Tatsache, dass da heißt, der Heilige Wind oder der Heilige Geist, gleiche Wort auf Hebräisch, bedeutet, hat etwas bedeutet. Interessanterweise, in die Bibel, wenn man auch über ähm, Luft spricht oder, oder, ähm, oder Wind, in diesem Sinne mit dem Wort Ruach, äh, man, man spricht auch über Eitelkeit. So ein bisschen wie äh, in, im Deutschen oder auch im Englischen, man kann sagen, das war nur heißer Luft. Also es Genau die gleiche Idee dahinter. Also es ist nicht nur Atem, Atemzug, Wind, sondern Luft und alles zusammen, das Wesentliche. Und das Wort Geist oder Ruach im Hebräischen kommt 378 Mal vor im Alten Testament. Ich habe euch die Mühe gespart, ich habe das selber tatsächlich durch alle diese Stelle gelesen, zu gucken, wie es verwendet wird. Es bedeutet tatsächlich der innere Mensch, das Wesentliche. Und weil ich Sprachen so sehr gerne äh, möge, äh, habe ich so ein bisschen recherchiert, was dahinter steht, hinter diesem Wort Ruach, Wind. Und der Wurzel von diesem Wort ist sehr, sehr interessant. Äh, das hat was zu tun mit Riechen. Und von dem gleichen Wurzel haben wir das hebräische Wort für riechen, wie man riecht. Und interessanterweise, das ganze Ruach kommt von der Idee von Wind, die durch die Nasenlöcher durchgeblasen ist. Klingt ein bisschen komisch, wir haben ja gar kein Wort dafür oder gar kein Verb. Wir brauchen das ja nicht. Aber im Hebräischen gibt es das tatsächlich, wie man Wind oder, oder Atem durch oder raus aus die Nase Bläst. Und das hat mich sofort an diese Stelle erinnert. 1. Mose 2, Vers 7. Da bildete Gott der Herr den Menschen, Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Der Mensch bekommt von Gott diesen Wind, diesen Geist. Wo? In seine Nase, durch die Nasenlöcher ist so ein schönes Bild. Ich kann das auch vergleichen mit 1. Mose 7, Vers 22. Da spricht es über das Flut. Alles starb, in dessen Nase ein Hauch von Lebensodem war, von allem, was auf dem trockenen Land lebte. Das alles hat was zu tun mit dieser Idee von Wind, von Ruach. Deswegen bedeutet es das wesentliche Leben. Also der Heilige Geist sozusagen ist Gottes Essenz, wer er ist, wer Gott selber ist. Es gibt eine ähnliche Bedeutung im Griechischen. Das griechische Wort ist Pneuma. Ich gehe da nicht in Details. Es hat mehr oder weniger die gleiche Bedeutung. Es ist, man findet das 385 Mal im Neuen Testament. Also wie ihr seht, im Neuen Testament kommt dieses Wort Geist häufiger vor, aber er ist auch gegenwärtig im Alten Testament. Wir müssen ein bisschen aufpassen, wenn wir so zur Wurzel gucken und zu zu dem ursprünglichen Wörter oder so. Man, man kann da ganz schnell ganz schief gehen. Ich habe auch Prediger gehört, die sagen, das Wort Ruach ist weiblich und das. Das bedeutet, dass Gott eine weibliche Seite zu seinem Charakter hat oder weibliche Eigenschaften. Das mag sein. Es gibt auch in den Schriften Stellen, wo es mir vorkommt, dass Gott weibliche Eigenschaften hat, wie Barmherzigkeit zum Beispiel. Aber das hat nichts zu tun mit der Tatsache, dass das Wort Ruach auf Hebräisch weiblich ist. Man kann da ganz schnell falsch gehen. Zum Beispiel die Bahn sagt man, nicht, weil die Bahn irgendwie weibliche Eigenschaften hat. Oder vielleicht doch, weiß ich nicht. Es ist so, das ist einfach ein sprachlicher Phänomen. Also nicht zu tun mit Gott irgendwie, dass Gott irgendwie weiblich ist in seiner Natur. Also das Wort Ruach, wie ich gesagt habe, hat was zu tun, nicht nur mit Wind und Atem und so, aber es bedeutet wirklich das Leben selber, das Essenz von einem Menschen. Und wir können das auch gut mit uns vergleichen. Wir sind Körper, Seele und Geist, sagt die Bibel. Und ich frage mich, wie inwiefern können wir das vergleichen mit dem, wer Gott ist. Gott ist auch irgendwie ähm, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Diese Dreifache, die wir auch in uns finden, weil Gott uns in seinem Ebenbild geschaffen hat. Also wer ist dann der Heilige Geist? Erstens, er ist ein persönliches Wesen und keine Macht, so wie in Star Wars. Vielleicht gibt es der eine oder der andere Star Wars Fans äh, hier, äh, die gerne die Filme angeguckt haben und wenn ihr das nicht kennt, ist nicht tragisch. Aber es gibt halt eine Macht und man kann diese Macht verwenden, um unmögliche Sachen zu machen, zu erledigen. Und es sieht richtig cool und richtig toll aus in dem Film. Das ist nicht so bei dem Heiligen Geist, denn er ist ein persönliches Wesen. Er ist keine äh, unpersönliche Kraft, die irgendwie so äh, rumschwemmt oder so. Nein, er hat persönliche Eigenschaften und das ist sehr, sehr wichtig. Weil zu einer Macht kannst du keine, oder mit einer Macht kannst du keine Beziehungen haben. Aber mit, einer Persön mit einem persönlichen Wesen kannst du eben eine Beziehung haben. Danke. Amen. Das mit der, mit der Idee, dass er irgendwie so einer Macht ist, ist dann irgendwann später gekommen. Im Judentum, im jüdischen Denken gibt es gibt's, gibt's diese Gedanken nicht, dass er irgendwie einer, einer Macht ist, eine unpersönliche Macht. Nein, er ist ein persönliches Wesen. Und jetzt gucken wir an seine Eigenschaften und was er tut. Erstens, er ist ein Agent der Schöpfung. Er war dabei, als Gott die Welt geschaffen hat. Und er hat mitgemacht bei der Schöpfung. Wir lesen im 1. Mose 1 und Vers 2. Die Erde war aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassen. Eine bessere Übersetzung ist übrigens nicht schweben, sondern brüten. Brüten über den Wassen. Und ähm, es gibt die, die Idee hinter das Wort von ähm, schweben hier übersetzt oder besser übersetzt, brüten, ist Barmherzigkeit. Wie äh, ein, ein, ein Hühn, Barmherzigkeit, hat für die Eier oder für, sein, für, für ihr Nachkommen, so hat Gott Barmherzigkeit gehabt über diese Wüste und leere Erde. Er wollte etwas schaffen. Die Schöpfung ist aus seiner Barmherzigkeit gekommen, weil er liebt. Wir lesen auch in Hiob 33, Vers 4, im Psalm 33, Vers 6, das könnt ihr dann später gucken, da lesen wir, dass, die, dass der Heilige Geist bei der Schöpfung dabei war und dass er auch mitgeschöpft hat, wenn man das so ausdrücken kann. Hier finde ich es ziemlich interessant, wenn wir an die jüdische Auslegungen schnell gucken. Wie haben die Rabbine das ausgelegt, Dieser Vers, wo der Heilige Geist über den Wassern schwebte oder brütete? Einige haben gesagt, ja, er war ein Agent der Schöpfung. Sie sagen nicht, dass er Gott ist. Aber irgendwie war er entweder ein Wind, der mitgeholfen hat, oder er war eine andere Kreatur wie ein Engel oder so. Und es gibt dieses wunderbare Zitat von einem vielleicht der bekannteste Rabbiner, Rashi, sein Name ist auf dem Bildschirm. Der Thron der göttlichen Herrlichkeit stand im Weltraum und schwebte über das Gesicht der Wasser durch den Atem des Mundes des Heiligen. Gepriesen sei er, und durch sein Gebot wie eine Taube über ihr Nest schwebt. Ich finde es ein wunderschönes Bild. Und anderswo in die Bibel lesen wir, dass der Wind, die draußen äh, schwebte und so, ist wie die Wind, die von Gottes Nasenlöcher rauskommt. Finde ich ein wunderschönes Bild. Es gibt auch andere jüdische Auslegungen, die sagen, äh, hier spricht Gott eigentlich über den Messias, Finde ich ganz interessant. Geist des Messias äh, legen einige aus. Äh, also, <lacht> das ist nicht das, was wir heute Abend angucken wollen, aber interessant, wie Juden durch die Zeitalter hindurch das interpretiert haben. Also, er war bei der Schöpfung dabei. Er hat auch die Schöpfung mitgemacht. Aber er ist separat von Gott selber irgendwie. Und das finden wir heraus im Jesaja 48, Vers 16. Naht euch zu mir und hört dieses. Ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet. Seitdem es geschehen ist, bin ich da. Und nun hat mich Gott, der Herr, und sein Geist gesandt. Gott, der Herr, und sein Geist. Und hier haben wir ein Problem, weil wir haben Gott, der Herr, und sein Geist. die sind zwei verschiedene Wesen, aber im Judentum ist Gott eins. Und er kann keine Pluralität in sich selber haben. Dann haben wir ein Problem. Und die jüdischen Auslegungen hier sind sehr, sehr interessant. Einer sagt, nein, das war nicht sein Geist, das war sein Wort. Kein Problem. Dann ist es Jesus. Oder andere sagen, nein, das war einfach eine Mischung der Wörter. Also der Gott spricht auf die einen Seite und der Prophet spricht. Oder einer sagt, nein, das war nicht sein Geist, das war ein Engel mitgemacht haben. Also seht ihr vielleicht, wie schwer es ist, für uns Juden zu glauben, dass Gott nicht nur eins ist, sondern wie die Bibel uns lehrt. Er ist drei in eins. Also der Heilige Geist hat Eigenschaften wie Gott. Er ist separat, aber gleichzeitig agiert er, wie wir erwarten würden, dass Gott agiert oder hat Eigenschaften, die Gott eigentlich hat. Er ist überall Psalm 139, Vers 7. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Sein Geist ist gleich mit seinem Angesicht hier in dieser Stelle. Gottes Essenz, wie er ist. Der Heilige Geist ist auch ein komplexes Wesen. Prediger 11, Vers 5. Gleich wie du nicht weißt, was der Weg des Windes ist. Ruach ist Wind oder Geist. Man kann das beides interpretieren oder auslegen noch wie die Gebeine im Bauch des Schwangeren bereitet werden, so kennst du auch das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Göttliche Eigenschaften. Man kann ihn aber auch ärgern oder betrüben. Jesaja 63, Vers 10, sie aber, sie sind widerspenstig gewesen, meiner Vorfahren in die Wüste, und haben seinen Heiligen Geist betrübt. Da wandelte er sich ihnen zum Feind. Er selbst kämpfte gegen sie. Kann eine Macht gegen jemanden kämpfen? Nein, funktioniert nicht. Eine Macht ist unpersönlich. Man muss es irgendwie manipulieren, so wie bei Star Wars. Und ich erwähne das immer wieder und immer wieder, weil es gibt Menschen, die denken, der Heilige Geist ist kein persönliches Wesen. Er ist nicht Gott selber. Er ist einfach irgendwie so ein komischer Macht oder so. Das stimmt nicht. Das ist nicht der Heilige Geist von der Bibel. Also es gibt natürlich auch andere Eigenschaften. Da musst du einfach eine systematische Theologie ähm, online finden oder kaufen und durchlesen, wie der Heilige Geist diese wunderbare göttliche Eigenschaften hat. Das ist nicht aber mein Ziel. Ich wollte nur ein paar wichtige Eigenschaften aussuchen. Jetzt kommen wir zu dem, was er tut. Er ruht auf gewisse Menschen im Alten Testament. Und wir lesen in diese Stellen eingeblendet, ich lese es durch, einfach wegen der Aufnahme. 4. Mose 11, Vers 25, Richter 3, 10, 6, 34, 11, 29, 13, 25, 14, 6, 14, 19, 15, 14. Pause. 1. Samuel 10, 10, 11, 6, 16, 13, 19, 20, 19, 23, 1. Chronik 12, 18, 2. Chronik 15, 1, 20, 14, 24, 20. Hier lesen wir, dass der Heilige Geist auf eine Person kommt und ihnen ermöglicht, unmögliche Sachen zu machen. Und das schon im Alten Testament. Aber die Sprache ist hier ganz wichtig. Entweder ruht er auf Menschen oder er ist auf Menschen. Häufig wird es übersetzt, er kam auf Menschen. Aber er füllt auch Menschen mit sich selbst, auch im Alten Testament. 2. Mose 31, Vers 3, 35, Vers 31, 5. Mose 34, Vers 9. Da lesen wir übrigens beim letzten Vers über Josua, dass der Heilige Geist ihn gefüllt hat mit sich selber. Sehr, sehr interessant. Also wie ich gesagt habe, er füllt Menschen mit sich selber, so dass sie dann unmöglichen Sachen machen können. Oder Sachen machen können, die die sonst nicht hätten machen können. Also Jesaja 11, Vers 2 erfüllt Menschen mit Weisheit und Kenntnis. Hier ist ein Vers übrigens über den Messias, über Jesus, aber trotzdem ist es der Heilige Geist, der auf ihn liegt. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf, und ein Schlössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Frucht des Herrn. Und das ist genau das, was wir für die Regierungen der Welt jetzt beten sollen, dass sie genau diesen Geist haben, dieser Heilige Geist, die ihnen Rat und Weisheit gibt. Der Heilige Geist weist Menschen ein, Nähe mir 9, Vers 20, und deinen guten Geist hast du gegeben, um sie zu unterweisen, meine Vorfahren in die Wüste wieder. Er schenkt aber auch Kraft oder Macht. In Micha 3, Vers 8 lesen wir, ich hingegen, ich bin mit Kraft erfüllt durch den Geist des Herrn und mit Recht und Stärke, um Jakob zu verkünden, sein Verbrechen und Israel seine Sünde. Es ist nicht das, was wir denken, wenn wir denken, dass Gott uns mit seinem Geist füllt. Wir, wir beten immer, füll mich mit deinem Geist, aber er ist hier mit, seinem, mit dem Geist des Herrn gefüllt, um etwas Negatives zu machen. Oder halt mindestens vielleicht in seinen Augen was Schwieriges zu machen. Zachariah 4, Vers 6 Nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist vielmächtiger, spricht der Herr der Herrscher an. Der Heilige Geist ist. Schenkt Menschen im Alten Testament oder schenkte Menschen im Alten Testament Visionen. Hesekiel 11, Vers 24. Und der Geist hob mich empor. Der Geist hob mich empor und brachte mich in der Erscheinung durch den Geist Gottes zu den Weggeführten nach Chaldea. Aber er macht das nicht nur in Visionen, er macht es auch körperlich. Wir lesen im 1. Königen 18, Vers 12. Und es wird geschehen. Wenn ich von dir weggehe, dann wird dich der Geist des Herrn davontragen. Ich weiß nicht wohin. Wenn ich dann komme, Achab zu berichten, und er findet dich nicht, wird er mich umbringen. Hier spricht ein Diener zu Elia. Also es war bekannt zu dieser Zeit im Alten Testament, dass der Heilige Geist Menschen nimmt von einem Ort zu einem anderen Ort. Teleportieren, Teleportation oder wie auch immer man das sagt, äh, finde ich ziemlich cool wäre viel besser, als mit dem Auto durch Berlin zu fahren. Der Heilige Geist schützt uns und bringt Ruhe. Jesaja 63, Vers 14, wie das Vieh, das in das Tal hinabzieht, brachte der Geist des Herrn sie zur Ruhe, meine Vorfahren. So hast du dein Volk geleitet, um dir einen herrlichen Namen zu machen. Er schenkt Ruhe zu uns. Er redet durch Menschen, er verwendet Menschen als sein Sprachrohr. 2. Samuel 23, Vers 2. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet, und sein Wort war auf meiner Zunge. Und dann eine ganz, äh, ganz bekannte Stelle. Sorry, ich bin im Verzug. Ganz, ganz bekannte Stelle. Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat, mich gesandt, zu verbinden. Diese, Entschuldigung, er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen befreien zu verkünden und Öffnung des Kerkes, den Gebundenen. Kleiner Randbemerkung hier, der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Öfters in die Bibel ist der Heilige Geist durch Öl repräsentiert. Und die Idee dahinter ist, ähm, damals hat man Öl genommen und jemand damit gesalbt. Und die Salbung war ein Zeichen von einer Beauftragung, einer Bevollmächtigung. Und das ist genau das, was der Heilige Geist macht. Und wenn sie das ausgegossen haben auf jemandem, haben sie quasi gesagt, Gott beauftragt dich, Gott bevollmächtigt dich und Du kannst das machen durch sein Geist, die auf dich kommt. Und wir lesen über alle, die gesalbt worden sind im Alten Testament, lesen wir kurz danach, dass der Heilige Geist auf sie gekommen ist. Das ist eine Verbindung. Öl war ein Symbol für den Heiligen Geist. Also durch die Schrift hindurch kannst du es immer wieder sehen. Öl bedeutet Heiliger Geist. Symbol für was er tut in uns. Natürlich ist die ganze Bibel selber die Rede des Heiligen Geistes. Das lernen wir aus dem Neuen Testament. Aber bis dahin haben wir Juden uns entschieden. Das war Gott, Gottes Reden. Das war nicht das Reden von Jesaja oder das Reden von Jeremia. Das war Gott selber, die durch diesen Propheten, durch den Heiligen Geist, die in diesen Propheten lebt, zu uns gesprochen haben. Also das war sozusagen der Heilige Geist im Alten Testament. Aber es gab so ein paar Hinweise darauf, dass er noch was Zusätzliches machen wird in der Zukunft. Ein paar Schlüsselverse. Hesekiel 36, Vers 27. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben, und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es sehr, sehr selten. Nur, äh, nur zu gewissen Menschen ist der Heilige Geist gekommen. Nur in den Leben von gewissen Menschen hat Gott durch seinen Geist gelebt. Aber dann in Joel lesen wir, was letztendlich stattfinden wird. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße. Über alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen. Eure Ältesten werden Träume haben. Eure jungen Männer werden Visionen sehen. Und auch über die Knechte und über die Mächte, Mächte will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Diese Versen sind so, so hochwichtig zu verstehen, was Gott machen wollte. Denn damals im Alten Testament war es eine Schattierung von dem, was er dann tatsächlich letztendlich machen würde? Im Alten Testament kam der Geist Gottes auf gewissen Menschen, normalerweise die Leiter vom Volk, auf Mose, auf die 70 Leiter, auf Josua, auf die Königen, die Leute, die das brauchten. Aber hier lesen wir, dass sogar die Knechte bekommen den Heiligen Geist, sogar die Kleinsten, die unwichtigsten, alle in dem neuen Bund bekommen den Heiligen Geist und Gott lebt in ihnen. Und für uns heutzutage klingt das so ganz normal, weil wir das tausendmal gehört haben. Aber mach mal eine kurze Pause. Denk dran, was das heißt, dass Gott in dir lebt. Damals war es nicht so. Manchmal denken wir, oh, es wäre so schön gewesen zu leben, damals zu, die, zu jener Zeiten oder auch wenn Jesus auf die Erde war. Aber sie hatten es damals anders. Natürlich Gibt es Nachteile bei uns, aber Gott lebt in uns. Und das ist sehr spannend. Jetzt kommen wir zum Heiligen Geist im Neuen Testament. Und Überraschung, er ist genau der Gleiche. Wer hätte das gedacht? Manchmal, das, das ärgert mich so sehr, man hört das sehr, sehr oft, dass es irgendwie war, dass es ist irgendwie immer wieder in Mode zu sagen, der Gott der Alten Testament ist ein anderer Gott zum Gott der Neuen Testament. Er ist nur ein Gott des Zorns im Alten Testament und im Neuen Testament ist ein Gott der Liebe. Vielleicht, wenn man oberflächlich die Bibel liest. Aber bitteschön, was macht Jesus am Ende in der Offenbarung? Ist das alles Liebe und Blümchen und keine Ahnung was? Nein. Und Gott ist ein Gott der Gnade. Er war immer er ist immer noch und er wird immer so sein. Wir lesen, wir lernen weiterhin im Neuen Testament genau das, was wir im Alten Testament gelernt haben. Der Heilige Geist ist separat, aber jetzt finden wir heraus, er ist separat vom Vater, und separat vom Sohn. Er ist ein Dritter in dieser wunderbaren göttlichen Wesen. Und der Vater und der Sohn schicken den Heiligen Geist zu uns. Beide, finde ich sehr interessant. Johannes 14, Vers 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, Jesus spricht hier, den der Vater, send, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ein Kapitel später, Johannes 15, Vers 26. Wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater, denn ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. Also ihr seht, es gibt in dieser göttlichen 3 in 1 eine wunderbare Partnerschaft sozusagen, eine wunderbare Zusammenarbeit, Kooperation. Manchmal übrigens ist der Heilige Geist auch genannt, der Geist der von Jesus. Sie haben sie sind separate Personen, aber sie arbeiten zusammen. Sie sind eins. Sie sind Gott ist ein Wesen. Und ich kann das bestätigen, das hat nichts zu tun ähm, mit einer, einer Ablehnung von dieser wunderbaren Aussage im Alten Testament. Gott ist eins. Gott ist eins, aber er ist auch drei in eins. Eine Randbemerkung hier, da lesen wir das Wort der Beistand. Das griechische Wort ist Parakletos, das kennt ihr wahrscheinlich, das habt ihr wahrscheinlich mal gesehen. Es bedeutet wortwörtlich der Herbeigerufene, der Herbeigerufene. Und es war ein Fachbegriff ursprünglich für einen Anwalt oder einen Fürsprecher in einem Gerichtsfall. Also du brauchst jemanden, der für dich spricht und du rufst ihn herbei, komm mal zu mir, hilf mir. Und das ist die Idee dahinter, das war der ursprüngliche Sinn. Das ist auch übrigens auch so verwendet, dieses Wort, auch in den rabbinischen Schriften, in dem Talmud, für dieses Fachbegriff. Später aber bedeutete es der Tröster oder der Ermahner. Der Und das, das passt alles in dem Bild, was wir aus dem Alten Testament gelernt haben. Wir haben gelernt, dass er tröstet. Das haben wir schon gesehen im Alten Testament, aber er ermahnt auch. Er spricht für uns. Er ist genau der gleiche Heilige Geist. Und interessanterweise ist Jesus unser Parakletos genannt. Genau der gleiche Wort hier in 1. Johannes 2.1. Also der Heilige Geist ist unser Fürsprecher und auch Jesus dazu. Also seht ihr diese Einheit in, die, in der Trinität. Also wie bei der Schöpfung ursprünglich ist der Heilige Geist. Immer noch dabei bei Schöpfung, bei einer neuen Schöpfung, eine Schöpfung, eine geistliche Schöpfung. Ich habe hier so krass geschrieben, er gebärt Menschen. Ich erkläre, was ich damit meine. Johannes 3, 5 und 6. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Und hier haben wir einen Vergleich mit Adam. Gott hat Adam geschaffen und in ihm reingeatmet, durch seine Nasenlöcher. Und da rein ist der Geist Gottes gekommen und er wird lebendiger Mensch. Das ist auch so bei, beim zweiten Mal, bei einer zweiten Geburt. Wir brauchen der Heilige Geist nicht nur bei unserer körperlichen Schöpfung, sondern auch bei unserer geistlichen Neuschöpfung. Deswegen äh, haben wir diese interessante Vers in Johannes 20, Vers 22. Vielleicht habt ihr euch das mal äh, gewundert. Da lesen wir ganz komischerweise: Und als Jesus dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Heutzutage dürfte er das nicht. <lacht> Dann kommt, kommt er vorm Gericht. Ja, äh, andere Tagen, ne? krass. Ja, trotzdem ist es komisch. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass damals ähm, man einfach zu jemandem gegangen ist und hat sie angehaucht. Kann man das so verwenden? Das ist komisch. Aber es ist weil Jesus diesen Vergleich machen wollte mit dem, was Gott zu Adam gemacht hat und diese dieser Geist in sie reingesetzt haben, ein geistlicher Wiedergeburt. Ich habe gesagt im Alten Testament, er, er ist ein komplexes Wesen, er ist weiterhin komplex im Neuen Testament. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Jesus macht hier ein Wortspiel. Wind und Geist ist genau das gleiche Wort. Wir können auch sagen, der Geist weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist oder aus dem Wind geboren ist. Er war bei der Geburt des Messias dabei. Lukas 1:35. Der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Der Heilige Geist ist ein Geist, der schöpft Sachen neu. Er war bei der ursprünglichen Schöpfung dabei, hat dort mitgemacht und er, mit, und er macht mit jeden Tag, wenn Leute wieder zum Glauben kommen. Sie sind geboren durch ihn. Er gebärt den Menschen äh, geistlich. Man kann ihn weiterhin ärgen oder betrüben, nur als Beispiel Epheser 4, Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Er ist der gleiche Heilige Geist. Was wir gelesen haben im Alten Testament, finden wir auch im Neuen Testament. Und er macht auch die gleichen Sachen. Er macht immer noch die gleichen Sachen. Ich habe die hier alle eingeblendet. Jetzt ist es total äh, langweilig für, für euch, aber ich lese es trotzdem vor. Guckt mal, wie ähnlich es ist. Er leitet, er füllt Menschen mit sich selbst und ermöglicht ihnen, unmögliche Sachen zu machen. Er leitet Menschen. Matthäus 4, Vers 1, Apostelgeschichte 16, 7. Wir folgen ihm nach. Römer 8, Vers 1, Galater 5, 16. Er treibt aus Dämonen und setzt frei. Das hatte er Jesaja 61 gesagt. Matthäus 12, 28, 2. Korinther 3, Vers 17. Er schenkt Kraft. Lukas 4, 14, Apostelgeschichte 1, 18, Römer 15, 13. Er leitet, er weist ein, er lehrt uns, Johannes 16, 13. Er füllt Menschen mit sich selbst, Apostelgeschichte 4, Vers 8 und Vers 31, Epheser 5, 18, 1. Thessalonicher 5, 19. Er offenbart uns Sachen, gibt uns Visionen, 1. Korinther 2, Vers 10. Er wirkt Frucht in unserem Leben, Galate 5, 22, 23. Er bewegt Menschen körperlich. Der äh, äh, Philippus hat diesen, äh, äh, woher kommt der nochmal? Äthiopischer Kämmerer begegnet, Entschuldigung, Apostelgeschichte 8, Vers 39. Und nach dieser Begegnung, nachdem er zum Glauben gekommen ist, dieser Kämmerer, hat den Heiligen Geist Philippus wieder teleportiert. Tschüss! Und der war irgendwo anders. Er macht das Gleiche, was er damals gemacht hat. Aber er macht auch... Im Neuen Testament, im Neuen Bund, was Neues. Er wurde zum Mittel der Taufe. Matthäus 3, Vers 11, Johannes sagte, Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit heiligem Geist und Feuer Taufen. Und vielleicht haben wir diese Verwirrung mit der Idee, dass er irgendwie so eine Macht ist, eine unpersönliche Macht ist, weil er auch ein Mittel der Taufe ist. Komisch, oder? Weil wenn man denkt, er ist eine Person oder ein persönliches Wesen, wie kann man in einer Person oder mit einer Person getauft werden? Das macht wenig Sinn. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt, und für mich ist es so, die Idee dahinter, in dem Heiligen Geist getauft zu werden, man versenkt sich in Gott. Man sieht nichts anderes. Man ist komplett absorbiert in Gottes Wesen, in Gottes Essenz, in wer Gott ist. Und wie er ist und was er tut. Und davor, wenn du zu Booster kommst und du eine Wassertaufe erlebst, du magst Gott kennenlernen. Und dann tauft er dich in sich selbst und du kannst nicht mehr, nichts mehr sehen. Du siehst nur ihn. Es ist, es ist, als ob du in ihm verliebt bist. Könnt ihr euch daran erinnern, an die Zeit, wo ihr damals verliebt waren, in eurem Lebenspartner oder weiterhin immer noch, danke Thomas, Dori ist eine sehr, sehr glückliche Frau. Ich hoffe übrigens, dass es auch umgekehrt funktioniert bei euch. Ja gut. Da denkst du nur an die andere Person. Irgendje, du bist mit deinem Kumpel und er redet über Fußball und du denkst, warum redest du über Fußball? Warum redest du nicht über meine Freunde? Sie ist doch das ganze Leben, das, sie ist das Wesentliche. Und so verstehe ich, dass äh, die Taufe im Heiligen Geist, in er als göttlich, göttliches Wesen, dass wenn du rauskommst, du siehst nichts, nichts anderes mehr. Du bist ermöglicht durch ihn, unmögliche Sachen zu machen. Du bist sozusagen untertaucht in Gott. In Apostelgeschichte 2 kommt der Heilige Geist. Er kommt zu Shavuot. Das war auch übrigens kein Zufall. Das ist vielleicht eine Geschichte für ein anderes Mal. Aber es gab einen besonderen Grund, warum Gott ihm damals gesandt hat. Und da kommt er als Wind und als Feuer. Wind ist ja klar, das haben wir schon äh, gehört. Ruach bedeutet Wind und bedeutet Geist. Also wenn die Apostel das gehört haben, diese, dieses Rauschen, dieses Sausen von dem Wind, dann haben sie es gecheckt. Der Heilige Geist kommt. Das ist genau das, was Jesus versprochen hat. Aber hier ist er auch. Feuer, er kommt als Feuer und Feuer ist ein Zeichen von Gottes Gegenwart. Im Tempel und in der Stiftshütte gab es ein ewiger Feuer, es brannte immer und die Idee dahinter war, dass Gott immer dort ist. Gottes Gegenwart. Und da haben sie gesehen, sie haben den Heiligen Geist gehört, dieses Sausen von der Wind, sie haben das Feuer gesehen, sie haben verstanden. Jetzt kommt Gottes Erzennz, Gottes Geist und wohnt in uns. Deswegen die kleine Flammen über jede Person. Und er geht nicht mehr weg. Er geht nicht mehr weg. Er ist ein ewiges Feuer, die in uns brennt. Halleluja! Er macht uns gerecht und heiligt uns. Uns. Das ist vielleicht äh, ein interessanter Punkt, weil normalerweise, wenn wir an Gerechtigkeit denken oder an äh, unsere Heiligung, wir denken, dass Jesus das macht. Aber der Heilige Geist ist auch dabei. 1. Korinther 6, Vers 10 Und das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes, interessant, nicht nur durch Jesus, sondern auch durch den Heiligen Geist. Warum? Weil sie kooperieren. Sie sind drei in eins, sie arbeiten zusammen. Sie sind zwar drei, aber sie sind auch eins. 2. Thessaloniker 2, Vers 13 Wir aber müssen Gott allerzeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Errettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Und deswegen wirkt er Frucht in unserem Leben. Er macht unsere Heiligung. Wenn wir versuchen, irgendwie besser zu werden, wir scheitern. Das funktioniert nicht. Deswegen ist es nicht Frucht des Menschen oder Frucht von Aaron, sondern Frucht des Geistes, die in uns wirkt. Er heiligt uns. Auch etwas Neues, was er macht, ganz passend zu Weihnachten, er teilt Gaben aus. Apostelgeschichte 2, Vers 4. Er kommt und er schenkt Gaben an uns, die an ihm glauben. Also wenn du den Heiligen Geist hast und du hast den Heiligen Geist, wenn du an Jesus glaubst, wenn du Jesus eingeladen hast in deinem Leben, dann hast du Geistesgaben. Gott hat dir Gaben geschenkt. Das ist wie Weihnachten oder wie zum Geburtstag. Die Frage ist, hast du die schon aufgemacht? Weißt du, was sie sind? Oder hast du die verpackt gelassen in eine Ecke und denkst, ich bin mir nicht wirklich sicher, ob sie für mich gemeint sind? Da steht zwar mein Name drauf, aber vielleicht war es, jemandem, war es für jemanden anders, ein anderer Thomas oder ein anderer Jürgen oder ein anderer, keine Ahnung. Wir lesen nicht im Alten Testament, dass der Heilige Geist Gaben austeilt oder ausschenkt. Aber Paulus findet, zwar ein Vers. Im Epheser 4, Vers 8 sagt er, darum heißt es, und hier zitiert er aus Psalm 68, Vers 19. Hinaufgestiegen in die Höhe, hat der Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Hier spricht er über Jesus und über den Heiligen Geist. Im ursprünglichen Text steht aber, du bist zur Höhe emporgestiegen, hast Gefangene weggeführt, das ist halbwegs das Gleiche, du hast Gaben empfangen unter den Menschen, auch den Widerspenstigen, damit Gott, der Herr, eine Wohnung habe. Das ist ein bisschen anders hier. Hier kann ich nur sagen, dass Paulus das Jüdisch interpretiert hat. Er hat das Jüdisch ausgelegt. Das ist äh, schwer zu übersetzen im hebräischen Urtext. Und die Idee äh, von dem im Urtext haben wir Gaben empfangen. Aber im Urtext steht äh, Gaben genommen. Und die Idee dahinter ist, nicht, ist vielleicht auch, auch, auch auszuteilen. Also sogar die Idee, dass Gott uns Gaben schenkt durch den Heiligen Geist, finden wir im Alten Testament vorhergesagt. Ist das nicht spannend? Jetzt kommen wir zu der die Frage, die wir immer stellen müssen. Was hat das mit mir zu tun? Wir haben hoffentlich zwei ganz praktische Seminaren über den Heiligen Geist, die noch kommen werden von anderen Leuten aus der Begegnungskirche. Wie gesagt, es ist noch offen, ob die stattfinden können oder, oder wann sie stattfinden werden. Aber hier vielleicht ein paar elementarische, praktische Gedanken Gott ist der Gleiche, immer. Was er damals gemacht hat, tut er auch heute. Er ist der Gleiche im Alten Testament wie im Neuen Testament, wie heutzutage und wie er in die Ewigkeit sein wird. Man braucht den Alten Testament, um das Neue Testament zu verstehen. Das sage ich immer und immer wieder, aber es ist so ein fundamental, fundamentalischer Punkt, alles im Neuen Testament ist auf dem Fundament von dem Alten Testament gebaut. Und wenn du es nicht liest, wie kannst du darauf hoffen, das Neue Testament zu verstehen? Das macht keinen Sinn, das ist ein Paket. Jemand hat das so schön mal ausgedruckt. Das Neue ist in dem Alten versteckt, das Alte ist in dem Neuen offenbart. Gott ist drei in eins. Wir brauchen eine ausgewogene Sicht von wer Gott ist. Gott ist nicht nur der Vater, er ist nicht nur der Sohn, er ist nicht nur der Heilige Geist. Er ist alle drei und trotzdem ist er eins. In den einigen christlichen Gemeinden spricht man fast nur über den Heiligen Geist. Und man vergisst den Vater, man vergisst den Sohn. In anderen sprechen sie nie über den Heiligen Geist. Als ob er nicht existiert, als ob er nicht Teil von der Dreieinigkeit ist. Im Judentum spricht man nur über Gott, der Vater. Wir haben den Sohn, den Messias nicht gesehen und den Heiligen Geist haben wir auch nicht gecheckt, dass er irgendwie dabei ist. Gott ist drei und eins und jeder spielt eine Rolle und es braucht jeder. Sie sind nicht äh, überflüssig. Es ist nicht, als ob wir sagen können, ja, ich glaube an Gott, dem Vater, Jesus, ja, auch, ja, das. Ziemlich fundamental, aber der Heilige Geist, ach, was tut er denn tatsächlich anders? Das haben wir heute gesehen. Er spielt eine Rolle. Sie sind alle zusammen. Wenn du den Heiligen Geist weglässt, dann hast du keine Gaben, weil es ist der Heilige Geist, die dir austeilt. Du hast keine Kraft, weil es ist der Heilige Geist, der dir ermöglicht, Sachen zu machen. Du hast keine Gerechtfertigung, keine Heiligung. Wir brauchen alle drei aber wenn du nur auf den Heiligen Geist deine ganze Zeit fokussierst, wer hat ihn gesandt und zu welchen Zwecken? Wer ist für unsere Sünden gestorben und auferstanden? Und wie hat die Welt gemacht durch den Sohn und den Geist? Wir brauchen alle drei. Und natürlich, in einer Zeit gucken wir mehr an den Vater oder wir gucken mehr an den Sohn oder wir gucken mehr an den Heiligen Geist, aber Gott ist drei in eins. Und das ist so, so wichtig, dass wir eine Balance finden, dass wir nicht eine oder der andere Personen von der Dreieinigkeit vernachlässigen. Er hat uns Gaben geschenkt. Juhu. Warum? Für persönliche, aber auch für kooperative Erbauung. Du hast Gaben. Da ist keine Frage. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du den Heiligen Geist in dir hast, dann hast du Gaben. Wie, wie weiß ich das? Die Bibel sagt mir das, so wie das alte Kinder, äh, Kinderlied geht. Wenn du nicht weißt, was deine Gaben sind, bitte Gott, er mag, er mag dir das zeigen. Er mag, er mag dir zeigen, was sie sind. Und wenn du, wenn du weißt, was sie sind, das ist dann noch schwieriger, weil du musst sie dann einsetzen. Weil was ist ein Geschenk, was ist eine Gabe, wenn du das nur zur Seite legst und das nie verwendest? Was soll das denn? Wenn Gott dich eine Gabe gegeben hat, und er hat, und wenn er möchte, dass du das einsetzt, und er möchte, denn wenn du das nicht einsetzt, einsetzt dann fehlt etwas in einer Gemeinde, und in, eine, in dem Körper vom Christus. Vielleicht denkst du, aber ich bin nicht wichtig, ich bin kein Prophet, ich bin kein Prediger, ich bin kein Evangelist. Aber trotzdem hast du Gaben. Weil wenn du das machst, dann kriegst du auch Freude. Und kriegt er auch Freude. Denn du, magst, du machst mit in dem, was er macht. Er teilt dir nicht beliebig aus. Nur, nur so. Es ist nicht so, wie heutzutage bei vielen Kindern, ja, hier noch ein Geschenk zu Weihnachten, das du einfach dann in einer ganzen Haufe schmeißen kannst, weil du zu so viel gekriegt hast. Nein. Er hat dich so wunderlich gemacht, mit so wunderbare Gaben, so dass du uns alle helfen kannst. Und wir brauchen einander. Ich brauche dich. Ich brauche euch. Wir brauchen einander. Sonst kommen wir mit dem Herrn nicht voran in dem, in dem Aufgabe, der er uns ge äh, gegeben hat. Und so kommen wir zum nächsten Punkt. Er hat uns eine Aufgabe gegeben und die nötige Kraft dafür. Er hat uns gesalbt, beauftragt und bevollmächtigt. Was ist die Auftrag? Jünger zu machen und sie in seinem Namen zu taufen. Wollen wir das ernst nehmen? Das ist die Frage. Gott hat sich nicht geendet. Er hat nur mehr von sich selbst offenbart. Wir können jetzt mehr von Gott wissen und ihn besser kennen, weil er, und er in uns lebt durch seinen Heiligen Geist. Ich ermutige euch, für euch selbst in den Schriften zu gucken und mehr zu lernen über den Heiligen Geist. Denn letztendlich hat er über sich selbst geschrieben. Die Apostelgeschichte es sollte nicht die Apostelgeschichte heißen, es soll die Geistesgeschichte heißen. Denn fast in jedem Satz liest du da, und der Heilige Geist tut so oder so. Ich ermutige euch, finde deine Gaben heraus. Frag Gott, wenn du nicht weißt. Und wenn er dich zeigt, dann setzt sie ein. Weil dann so geht es dir besser und es geht auch uns besser. Also ich sage das auch egoistisch. Und er kriegt auch die Ehre dafür. Letztendlich, wenn wir über Gott sprechen, über den Heiligen Geist, über Vater, Sohn und Geist, geht es darum, ihn besser kennenzulernen. Und durch die ganze Bibel hindurch geht es darum, dass Gott eine Beziehung mit uns haben möchte. Er möchte uns kennen. Und so möchte ich schließen mit diesem Vers von Hosea 6, Vers 3. So lasst uns ihn erkennen. Ja, lasst uns nachjagen der Erkenntnis des Herrn. Sicher wie die Morgenröte ist sein Hervortreten. Er kommt wie der Regen zu uns, wie der Spätregen, der die Erde benetzt. Lass uns beten. Herr, ich bin überwältigt, wenn ich denke, dass du uns, dass du möchtest, dass wir dich kennen. Du hast dich offenbart, immer und immer wieder durch deine Schöpfung, durch dein Wort, durch deinen Sohn, durch deinen Geist in uns. Du magst, du magst uns kennen und du magst uns zeigen, wer du bist. Herr, bitte schenk du offene Augen, dass die Augen unseres Geistes offen sein würden für dich und für das, was du tust. Hilfe uns unsere Gaben. Herauszufinden und sie einzusetzen für deine Ehre, dass wir sowie Kinder Freude haben können in unserem Vater. Bitte schenk du uns immer noch mehr Erkenntnis über dich. Danke, Vater, im Namen von Jesus, in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen.